Das ist traditioneller da. Für 10 Minuten sind wir da in, in dem Hotel. Zentrum hier im Süden. Ja. Früher hat sich der Tourismus mehr da im Zentrum konzentriert, ja. aber jetzt legt sich dann ein bisschen mehr nach Süden, weil es dann auch schon mehr Hotels hier gibt. Ja. Es gibt viele neue Hotels ja. und besonders äh, durch diese MotoGP-Rennstrecke. Ja. Ja. Dann ist es schon bekannter geworden und dann kommen viele Leute hierher nach Süden ne? und dann äh, da kann man auch schon abends zum Beispiel viel in die Straße gehen essen. Ja, da gibt es dann viele Restaurants. Mhm. Ja, wir werden auch schon da vorbei. Ja. vorbeifahren, und so ich meinst du jetzt äh, Stinkfrüchte? Ja. Ja, also da gibt es dann zu, also zur Zeit noch also nicht mehr so viel ja. ist keine Saison. Aber hier wachsen die auch? Ja, da wachsen die auch. Ja. Also zu bestimmter Zeit gibt es jede Menge und man kann überall das kaufen. Da, würd, da würdet ihr dann an der Straße viele Stände von den dann sehen. Ja zu der Saison Das haben wir meistens dann vielleicht August oder ja, August, August, ja dann auch die Saison. Die Stadt Guta, sage ich mal, es war ein Dorf und jetzt ist es schon ein bisschen äh, munter geworden. Und dann heißt es so eine, einfach mal so eine kleine Stadt Guta. Ja. ja, und äh, war eigentlich kultureller kulturelles Zentrum auch. Ja. Durch diese Feier, also durch den Feier von äh, Mandalika-Fest. Was, ne? also deswegen sieht man viele Schrift, also Namen von Mandalika. Das ist Name von einem Mädchen eigentlich, ja, die sich dann geöffnet hat, ja, weil zwei Prinzen, äh, also die dann heiraten wollten. Die konnten nicht überlegen oder nicht entscheiden, ja, welcher die dann heiraten wollte. Und man hat sie sich selbst geopfert ja, und ins Meer gesprungen ja, und tot ja, einfach und dann hat sich dann in Würmer verwandelt sowas, ne? und dann die Würmer im Meer werden gesammelt zurzeit zu bestimmter Zeit, besonders in der Regenzeit, da das wäre dann im März oder Februar ja. und die werden gegessen, ja. also das ist ja für das Gutes tun für die meisten, also für die für das Volk, also für die Menschen ja, hier. Deswegen wird es dann jetzt immer so groß gefeiert, ja. Mandalika? Ne? Also die nehmen, die fangen die, die Würmer, die die nur zu bestimmter Zeit gibt, ja im Meer. Und dann, das war zum Essen, ja. Also, das war eine Legende, ja, also Märsche. Na, dann ist dann so jetzt Name von dem Ort hier geworden, heißt es dann Mandaliga, Mandalika Rennstrecke oder Mandalika äh, Strand heißt es dann, ja? ja, also Mandalika, also ist Name von dem Mädchen. Das ist jetzt, das ist jetzt schon Zentrum, ja, also wir kommen gleich, äh, wo die viele Restaurants an, ja. ähm, hierher kommen Touristen abends ja, zum Essen, aber von eurem Hotel äh, zum Laufen wäre ziemlich weit, ja? also vielleicht mit dem Roller wäre kein Problem, ja? mit dem Roller. Ne? Aber mal schauen, äh, wie weit das dann ist, ja, dann kann ich dann euch noch sagen, ja, vielleicht um die drei Kilometer, also von dem Hotel, ja. ja, das sind ja jetzt links und rechts viele Restaurants, aber ich glaube, zum Teil sind die ja noch geschlossen, ja, ja auch links, ja, hier ist schon Zentrum, ja, gibt es auch schon abends Live-Musik, ja. mittelweiß ist, ja. Morgen geht es wieder nochmal um 8.30 Uhr los, ja? Ja. Also ist eine falsche Richtung jetzt. Ne? Ich dachte, edel weiß nicht hier an der Ecke. Das ist Irgendwie so ein Feier- oder Hochzeitfest, ja? Zeit fest, dass die Jugendlichen, in mal so traditionell angezogen sind, jetzt... Ja. Schau Wollt ihr anhalten? Nee. Mhm. Ach, also, du willst mir das zeigen. Ja. Das Okay. mal auf dem Bildschirm, sonst geht's aus. Edelweiß, ja? Das ist edelweiß von das, sieht so auch. das ist edelweiß. Okay. Ich, ich schaue mal auf mein Hier, Handy.